Ja, wie Sie am Chart schon erkennen können, wollen wir heute einmal ein paar Dinge über Amazon ähm, Ihnen mitteilen. Nachdem jetzt ähm, Jeff Bezos bekannt gegeben hatte, dass er ähm, ja, am Ende dieses Jahr nicht mehr der Geschäftsführer von Amazon sein wird. Klar ist er immer noch der Hauptanteilseigner und wird natürlich trotzdem in vielen Prozessen oder Entscheidungen natürlich ähm, mit involviert sein. Aber ähm, dann geht das Scepter an äh, Andy Jacy der jetzt schon seit 1997 ähm, als einer der ersten ähm, direkten Mitarbeiter von ähm, Jeff Bezos im Team ist so, und damals da ich, sein direkter techn äh, technischer Assistent war also von daher ähm, wird es da eine Fortsetzung geben sicherlich ähm, von allem was wir bis jetzt gesehen haben auch in den nächsten Jahren ob es dann auch mögliche Investoren noch überzeugt wird sicherlich erst ähm, auf dem längeren oder ähm, längeren Weg dann schlussendlich ähm, zeigen, ähm, ich glaube aber insgesamt die Strategie und alles, ähm, was Jeff Bezos bis jetzt auf den Weg gebracht hat, wird sich in der Form ähm, nicht groß ändern, was vielleicht für Investoren wichtig ist, ähm, gerade auch für kleinere Anleger, da die Aktie ja jetzt mit 3.333 Dollar, ähm, würde ich mal behaupten, nicht ganz so teuer, äh, nicht ganz so günstig ist, dass man halt hier auch ähm, größere Stückzahlen oder so etwas handelt, handeln kann. Glaube ich glaube, es gibt eine sehr gute Möglichkeit, das hier direkt über ähm, Interactive probe zu machen. Sie haben nämlich auch die Möglichkeit, hier ähm, sogenannte Fractional Shares ähm, zu, zu kaufen. Das heißt, ich kann sie vielleicht hier kurz einmal zeigen. Man gibt im Prozent, äh, gibt einfach nur den, den Betrag an, den man ähm, handeln möchte und somit hat man dann die Möglichkeit, ähm, nur einen Anteil der Aktie im Prinzip zu erwerben. Das Ganze können Sie in Ihrer Kontoverwaltung über die Permissions äh, freischalten lassen und ähm, sollte ähm, ja für alle gelten, die jetzt ähm, direkte Interactive-Broker-Kunden sind, das heißt ähm, auch für jeden, der jetzt aus der EU jetzt zu Ivy Ireland äh, migriert wurde, sollte die Möglichkeit haben, jetzt auch sogenannte Fractional Chairs zu handeln. Ansonsten, wer ja, wem das jetzt, ähm, wer vielleicht nach anderen Alternativen sucht oder wo jetzt vielleicht noch andere Möglichkeiten eine Rolle spielen können, ähm, das können wir uns auch gerne mal hier direkt in der TWS anschauen. Wenn wir einmal in unsere Watchlist gehen, gebe ich einfach mal. Entweder das Kürzel oder den Namen Amazon ein, dann werden Sie schon sehen, ergibt mir eine Möglichkeit, was ist denn überhaupt ähm, alles ähm, handelbar. Es ist, glaube ich, jetzt nicht entscheidend, ob Sie das Ganze an ähm, der deutschen Börse, ähm, Schweiz, äh, Mexiko oder Amerika handeln. Der Preis wird sich natürlich jetzt ähm, nur nach Währung, sage ich mal, ähm, etwas unterscheiden. Teuer ist die Aktie überall. Sind glaube ich Alternativen für jetzt kleinere Konten neben den Fractional Shares ähm, CFDs. Da muss man natürlich immer ganz genau auf ähm, die, ähm, den Interest oder die Zinsen achten, die natürlich hier anfallen für die für die Margin, die Sie jetzt nutzen. Also für Langzeitinvestitionen bei Amazon da würde ich jetzt CFDs ähm, eher als nicht so geeignet ähm, erachten, weil der Kostenstruktur ähm, natürlich oft ähm, einiges an Prozentpunkten des Gewinns, wenn sie im Gewinn sind, natürlich äh, wegnimmt. Oder natürlich auch immer eine Alternative sind Optionen. Optionen sind natürlich bei diesem Wert ähm, auch dementsprechend teuer, dadurch, ähm, dass der Wert dann sicher ja schon so hochpreisig ist. Ähm, Gibt es aber hier auch gute Alternativen, sage ich mal, ähm, im Bereich Spreads, wo man auch dann ähm, ein Debit- oder Credit-Spread bilden kann. Um da auch das Risiko rauszunehmen, weil man muss ja auch immer beachten, eine Ausführung könnte auch jederzeit ähm, bei Amazon ähm, möglich sein. Also, ähm, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Sie können das Ganze über CFDs, über Optionen. Es gibt natürlich auch sich noch andere strukturierte Produkte auf Amazon, wie Fractional Shares ähm, handeln. Und vielleicht um nochmal kurz zurück auf den Titel selbst zu gehen. Die Reaktion gestern, ich will nicht sagen, war jetzt eher verhalten. Das war für Amazon schon eine ähm, kleine rote Kerze hier von ähm, 3423 auf 3333. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, und ich glaube, das würde jetzt auch im ganzen Chartverlauf keinen größeren Impact haben oder keine größeren Folgen haben. Sie sehen. Die Aktie bewegt sich relativ stabil, kann man sagen, hier seit September zwischen 3.000 und 3.500 ähm, Dollar. Also jetzt ähm, ähm, eine recht große Seitwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen hier sehen. Und ähm, ja, für weitere interessante Infos, wie erwähnt, folgen Sie gerne unserem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn, Sie, wenn ich Sie auch in nächsten, ähm, bei den nächsten Videos wieder mit begrüßen dürfen darf.